Guten Abend, Sampar005 oder Axel hat mir einen interessanten Beitrag zugesandt. Ich danke schön. Ähm, interessant insofern, ich nehme mal einfach die Schlagzeile: Antidepressivum gegen Corona wirksamer als Impfstoff. So heißt der Artikel, ich stelle den, stelle den dann gleich vor. Und ein Satz daraus ist, kein Milliardengeschäft mit Impfung mehr, wenn Corona so leicht behandelbar ist wie ein milder Schnupfen. Ich bin allerdings bei Antidepressiva immer ein bisschen, naja, wozu? Es geht mir auch so gut genug, dass ich nicht so ein Zeug nehmen muss. Nebenwirkungen, ich komme gleich drauf. Also, Journalistenwatch. Antidepressivum gegen Corona wirksamer als Impfstoff. Hat die Bundesregierung wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt? Das ist ein äh, ganz gut geschriebener Artikel. Es dreht sich um dieses Zeug. Ich verlinke euch das natürlich. Das war dieser Kernsatz, den ich meinte. Ähm, naja. Ich zitiere aber trotzdem mal. Also zu den Medikamenten, die bisher für einen solchen Off-Label-Gebrauch im Gespräch waren. Also gegen Corona. Vor allem das Malaria-Mittel Chloroquin. Hm. Hat Dr. Wodok darauf hingewiesen, was das bei schwarz- oder dunkelhäutigeren Leuten bewirken kann. Oder das antivirale Breitbandpräparat Remdesivir, Remdesivir, was Donald Trump genommen hatte und nach zwei Tagen wieder auferstanden war. Kommt neuerdings noch ein weiteres hinzu, das laut einer aktuellen Studie sogar noch deutlich vielversprechender ist und überdies den Vorteil bietet, dass es praktisch ein weltwe weltweiter Kassenschlager ist. Die Rede ist vom Antidepressivum Prozac, hierzulande bekannt als fluktin oder nach seinem Wirkstoff schlicht Fluoxic äh, Fluoxetin. Darauf gehe ich gleich ein. Das vor 35 Jahren als erster Vertreter der neuen Wirkstoffklasse, der sogenannten SSRI, serotonin wiederaufnahme Das hat mich dann wirklich schon mal danach gucken lassen, gehört längst zu den antriebssteigernden, angstlösenden und antidepressogenen Volksdrogen, das in den USA von Managern und gestressten Hausfrauen wie Tic -Tac eingeworfen wird. Legendär wurde es in irgendeinem Film. Oh. Naja gut, äh, man kann es so oder so sehen. Also ich nehme so ein Zeug nicht, grundsätzlich nicht. Ich nehme keine Drogen, überhaupt nicht. Wozu? Erstens. Zweitens. Wenn ich jetzt dran denke, und darauf geht der Artikel dann auch ein, ein bisschen schadenfroh, muss ich auch sagen, ist aber richtig, ähm, ja, dass das ganze Impfgeschäft damit zugrunde geht, zugrunde ginge, wenn das Zeug mehr Leute entdecken. Denn mittlerweile, nach YouWatch sind es mindestens mittlerweile 82% der Deutschen, die sich schon auf, ja, auf das schöne auf den schönen Impfstoff rollen. Naja, gut, kommen wir noch kurz zu Fluoxetin. Äh, Kontraindikationen, also wo es nicht angezeigt ist, sollte bei Zuständen mit abnorm erhöhter, überhöhter Stimmungslage, also die kann so oder so sein, die Stimmungslage, ne? also nicht juhu, juhu, juhu, das ist die eine oder ist die andere, sogenannten akuten manischen Zustand nicht angewendet werden. Also wenn, wenn einer so oder so schlecht drauf ist, dann lieber nicht. Und auch bei der Parkinson'schen Krankheit nicht. Und so weiter. Jetzt könnte man sagen, ja, ja, wenn man immer alle Beipackzettel durchlesen würde, dann würde, würde man ja überhaupt nichts mehr nehmen dürfen. Richtig. Wozu wollen wir denn überhaupt was nehmen? Wozu? Wofür? Wogegen sich impfen lassen? Wozu? Ne? Ich werde euch beide Sachen verlinken. Das ist hier aus der allbekannten Super Wikipedia. Manchmal... Übrigens, die gehen auch auf SARS-CoV-2 ein. Fluoxetin hemmt in niedrigen Konzentrationen in vitro, also im Reagenzglas SARS-CoV-2. Wie versuche mit einem Virus Isolat, also extra, diese Viren kann man scheinbar doch dann isolieren, aus einem Patienten zeigt, aus einem, also das ist nur einer, es zielt dabei nicht auf Serotonin, sondern hemmt die Proteinexpression, also die äh, Eiweißvermehrung könnte man eigentlich sagen. Nach Exposition gegenüber beiden Fluoxetinosomen wurden in der Zelle die zur Vermehrung nötigen Virusbaustellen in verminderten Maße synthetisiert, sodass die Virusreplikation, also das Wiederaufbauen, reduziert wird. Die Forscher sehen darin ein Potenzial zur Behandlung von Covid-19, aber auch vor dem Hintergrund, dass das Patent längst abgelaufen und das Mittel von verschiedenen Firmen günstig erhältlich ist. Sei! Hingegen wirkt Fluoxetin nicht bei Tollwutviren. Hat da jemand nachgefragt? Naja gut, man könnte schon wütend werden, ich weiß. Gut, also, unterm Strich, Leute, lest euch beide Artikel wirklich durch und entscheidet dann, ob ihr euch im Notfall, wenn es wirklich so weit kommen sollte, im Notfall, so ein Zeug in den Rachen werft. Ich tu es nicht. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass man sich auch abhärten kann und auch durchaus mal solche Sachen durchstehen muss. Man kann sich nicht vor allem verstecken und gegen alles irgendwelche Sachen einnehmen. Na gut. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und macht was, aber macht's gut. Ne? Bis dann. Tschüss.